Guten Morgen, ich begrüße alle Voskis-Teilnehmer zum zweiten Tag. Wir sind hier auf Bühne 1 und es geht um Karten, warum auch sonst? Und zwar zuerst haben wir einen Vortrag für die Konvertierung von ArcGIS Styling zu GeoServer. Dann geht es um Open Layers Rendering und der dritte Vortrag ist eine mobile App, wo es ebenfalls um Karten geht. Wir beginnen mit Lyrics to SLD, automatische Umwandlung von ArcGIS-Styling zu GeoServer. Es sind hier Wolfgang karl Cecil, Uemier und Thomas Marti und wir freuen uns auf den Vortrag. Liebe Voskis-Teilnehmer, es freut mich Ihnen unser Thema Lyrics to SLD, automatische Umwandlung von ArcGIS-Styling zu GeoServer, vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Wolfgang Kaltz, ich arbeite für die Firma Camp2Camp. Camp. Mit mir ist Thomas Marti, der für den Kanton Aargau arbeitet und dann den zweiten Teil des Vortrags übernehmen wird. Wir möchten Ihnen erzählen, was unsere Ausgangslage war bei diesem Thema, wie wir vorgegangen sind, um die Problematik zu lösen was konkret bei der Umsetzung von Lyrics to SLD herausgekommen ist. Anschließend wird Thomas Ihnen erklären, wie Lyrics to SLD im Kanton Aargau eingesetzt wird, sprich wie es in der kantonalen Infrastruktur eingebettet ist, wie der Stand der Umsetzung, also Abdeckung der styling anforderungen und auch wie der Stand der Automatisierung ist, im Kanton Aargau. Ich fange an mit der Ausgangslage. Also die Ausgangslage ist, dass im Rahmen der Open Data Initiative und entsprechenden Gesetzgebungen in der Schweiz der Kanton Aargau nun das Ziel hat, sämtliche öffentliche Geodaten als Wehrmess zur Verfügung zu stellen, diese so weit wie möglich automatisiert zu publizieren, also so aktuell wie möglich. Daher das Bedürfnis an Automatisierung. Und bei dieser Gelegenheit, diese Open Data WMS auch mit Open Source Software zu publizieren. Für Open Source WMS Server ist GeoServer der erste Kandidat des Kantons. Im Kanton Aargau ist allerdings ähm, ArcGIS der Standard bisher, sowohl im Desktop-Bereich wie auch im Serverbereich. Ein kompletter Wechsel auf Open Source, also sprich vielleicht QGIS Desktop, ist kein Thema im Kanton. Die technische Problemstellung ist somit das ArcGIS Pro, was alle. Ähm, Benutzer des Kantons, also in der kantonalen Verwaltung verwenden, als äh, Styling-Format Lyrics verwenden, also der Standard von ArcGIS Pro, während GeoServer den Standard SLD benötigt für die Darstellung der Karten. Somit braucht es eine Konvertierung von Lyrics zu SLD und diese Konvertierung soll so automatisiert wie möglich erfolgen, da es hier dann um hunderte Layer gehen wird, was Ihnen Thomas dann später noch anhand von Beispielen zeigen wird. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben verschiedene ähm, bestehende Softwareprojekte untersucht. Die, äh, sich mit dieser Thematik generell beschäftigen, also der Thematik Umwandlung von, von ESRI-Formaten zu Open-Source-Formaten oder zu offenen Standards. Es gibt die Tools, äh, SLIR, MAPQ-Converter, Geocut-Bridge, die teilweise schon sehr, sehr fortgeschritten sind, sehr reif, die aber nur das ArcMap-Format unterstützen, also Vorgänger von ArcGIS Pro. Es gibt Bereich QGIS, die Projekte QLyrics und Lyrics to QML, die ähm, teilweise ausgereift sind, teilweise noch nicht, aber sowieso für den Einsatz im QGIS vorgesehen sind. Was jedoch beim Kanton Aargau aktuell, wie gesagt, nicht in Frage kommt. Nach verschiedenen Beratungen mit äh, Viktor Olaya, haben wir uns entschieden, auf der Bridge-Style Library von GeoCat aufzusetzen. Die Bridge-Style Library ähm, ist ein Open-Source-Projekt, ähm, was von der Firma GeoCat gesponsert wird. Es wird für verschiedene Zwecke eingesetzt. Die Komponente zur Interpretation des Lyrics-Formats ist äh, zum Zeitpunkt, wie wir es angeschaut hatten, war eher noch rudimentär. Also es gab noch einige Lücken, zur, um das Lyrix-Format dort äh, zu lesen. Und somit haben wir iterativ verschiedene ähm, Umwandlungsmöglichkeiten der Bridge-Style verbessert. Konkret geht es um Polygon-Symbole, um äh, Labels, die man rotieren möchte, um Maßstab abhängige Symbole und viele weitere kleine Sachen, die anhand von der Demo später noch etwas anschaulicher werden. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass dies ganz im Sinne von einem Open-Source-Projekt passiert ist. Das heißt, dass wir erstmal ein Fork gemacht haben, der Bridge-Style-Library und wenn wir dann jeweils einen guten Stand von Verbesserung erreicht haben, die dann auch vom, vom Benutzer also vom Kanton Aargau, ähm, abgenommen wurden, haben wir diese auch zurückfließen lassen in die Originallibrary von GeoCat Und Somit denke ich, haben wir hier wirklich ein, ein interessantes Beispiel von Kooperation in der Open-Source-Welt. Nun, das betrifft jetzt das Thema ähm, Styling. Also wie kann man dann Styling von ähm, die ein Benutzer im ArcGIS Pro gemacht hat, dann auch im GeoServer verwenden. Aber das zweite Bedürfnis ist ja, dass, das, dass die Umwandlung möglichst automatisiert passieren kann. Zu diesem Zweck haben wir das Lyrics to SLD Service, den Lyrics to SLD Service entwickelt, der Lyrics als Input nimmt, wie der Name schon sagt, SLD als Output produziert. Und somit ist eine direkte Publikation des umgewandelten Stylings im GeoServer möglich, dank der bewährten Restschnittstelle von GeoServer. Als technische Basis für diesen Service haben wir Python verwendet mit dem Fast API Framework. Es stehen Docker Images zur Verfügung auf Docker Hub. Bei jeder Verbesserung in der Styling-Library wird automatisch via Continuous Integration ein neues äh, Docker-Image zur Verfügung gestellt, was somit ähm, vom Kanton Aargau automatisch in seiner Entwicklungspipeline verwendet, verwendet werden kann, aber auch von jedem weiteren Interessenten. Das Projekt steht äh, Open Source zur Verfügung. Wir wären froh, wenn es auch noch weitere Anwender interessieren würde, sei es aus öffentlichen Verwaltungen oder anderen Bereichen, die ein Interesse daran haben, Arbeit, von, die in ArcGIS Pro Desktop gemacht wurde, auch im geoserver server umfeld ähm, automatisch verwenden zu können. Sprich, wenn eine richtige Community daraus entstehen könnte aus diesem Projekt, ja, zusammen sind wir stärker und Sie werden gleich sehen, welche Verbesserung der Kanton Aargau schon gesponsert hat. Und wie gesagt, wir wären froh um noch weitere Teilnehmer in dieser Community. Nun möchte ich das Wort an Thomas übergeben, der Ihnen den Stand im Kanton zeigen wird. Ja, vielen Dank Wolfgang für deine Ausführungen. Ich äh, möchte gerne jetzt äh, die Ausgangslage von Kanton Aargau ein bisschen schildern. Ähm, bei uns hat es äh, Datenintegrationsprozesse, die sehr gut funktionieren. Das ist, ähm, beruht auf einer dezentralen Datenpflege bei den Fachstellen. Ähm, die können bei Bedarf ihre Daten in einen zentralen Pool übergeben. Das geschieht nächtlich. Dort werden die Daten zusammen mit den Symbologien übergeben in einen SQL-Server mit arcgis Dieser Teil der Pipeline ist etabliert und ähm, hat seine Vorteile dort. Ähm, wir haben nach eine gewisse Publikation von WMS, die ist aber sehr selektiv. Das ist ein manueller Prozess über ArcGIS Pro. Äh, dort werden bei Bedarf WMS-Layer publiziert auf ArcGIS-Server. Das ist aber sehr unstrukturiert. Wir gehen da von ungefähr 100 WMS Layer aus. Dieser der Prozess soll jetzt verbessert werden, massiv verbessert werden. Wir haben das Ziel, dass äh, alle öffentlichen Vektordaten nächtlich publiziert werden, und zwar sowohl in PostGIS mit ogre 2 als auch äh, die WMS Layers auf ähm, GeoServer. Diese beiden ähm, Prozesse, die laufen schon in einer Pipeline-Testweise. Das funktioniert recht gut und zuverlässig. Da können wir vielleicht nachher noch kurz in der Demo anschauen. Ähm, und wenn wir dann das Ziel geschafft haben, dass sämtliche Vektordaten publiziert werden, dann sind wir vielleicht bei 700, wenn nicht sogar mehr, Wärmeslayer. layer Und das ist wirklich so, dass da. Äh, nächtlich eigentlich neue Symbologien kommen können oder abgeänderte Symbologien und deshalb brauchen wir diese automatisierte Konvertierung. Ähm, in der nächsten Demo kann ich kurz zeigen, wie das so äh, aussieht, wie äh, die LyriX-Dateien diese Symbologien jetzt gepflegt werden und wie sie äh, konvertiert und abgelegt werden. Wir sehen hier ein ArcGIS Pro, das ist das Werkzeug der Fachstellen, der Sachbearbeitenden, die damit ihre Daten pflegen, die Styles aufbereiten. Wenn man da so einen Style anschaut, also wir haben da sehr komplexe Symbologien, Bauzonen, amtliche Vermessung. Man kann sich im ArcGIS Pro in diesen Property Pages auch recht gut verirren. Es geht da sehr verschachtelt und komplex in Tiefen, die dann nicht mehr jeder versteht. Und äh, gerade diese Komplexität äh, ist dann auch schwierig zu konvertieren. Die Styles sind bei uns auf einer äh, ablage gehalten. Ich kann da mal so ein File öffnen. Das ist äh, in eine JSON-Struktur sind äh, Schema-Informationen, ähm, Rendering-Informationen drin und so weiter. Ähm, die Umwandlung kann ich kurz an diesem äh, Batch-Skript da zeigen. Das ist eine ASP.NET Core-Applikation, ähm, die jetzt diesen Lyrics-to-SLD-Service aufruft den Inhalt eines solchen Files äh, schickt und dann die, die Response, die man, die man da ansatzweise sieht, dann wieder entgegennimmt. Die äh, SLDs, die werden dann nicht äh, filebasiert abgelegt, sondern die landen dann in unserer Datenbank. Also wir wollen wirklich sämtliche äh, Lyrics konvertieren und erst einmal ablegen in der Datenbank. Äh, das wird dann später konfiguriert, was damit geschieht. Das ist der Detail, das ist halt etwas schnell gegangen. Man sieht die ganze Magie dieses Lyrics zu hier zu wenig. Aber wenn man dann sieht, dass es funktioniert, ist es umso schöner. Ähm, die automatische Publikation auf den Geo-Server ist dann der nächste Punkt. Also wir haben gesehen, die Daten sind in der Datenbank und sollen dann hier hin. Also da ist ein CIO-Server, der ist noch leer. Wir werden dann sehen, wie der gefüllt wird, wenn diesen Publikationsprozess. Ähm, noch einmal einen Blick in die Daten. Wir haben da die, die SLDs zusammen auch mit Image-Dateien als ZIP, abgelegt in der Datenbank. Und was jetzt weiter passiert, ist, ähm, dass die Fachstelle in diesem, in dieser ArcGIS Toolbox, das ist ein Metadaten-Konfigurationstool, festlegen kann, welche Wärmesdateien dateien oder welche Layer dann wirklich auch publiziert werden. Also wir haben mal alle konvertiert und hier kann dann auch Einfluss genommen werden, was rausgeht und was nicht. Das sieht momentan noch so aus, dann könnte man sogar manuell das SLD editieren. Wird wahrscheinlich nicht so sein, wir möchten wirklich diesen vollautomatischen Ansatz verfolgen. Was hier aber sicher reinkommt, ist eine Vorschau äh, und die Möglichkeit endgültig zu publizieren. Äh, die Publikation, auch hier wieder eine ASP.NET Core Applikation, ein Webservice, der angestoßen wird, sieht man auch nicht so viel. Was da passiert, ich kann das einfach mal anstoßen äh, und schauen, was passiert. Hier werden jetzt Arbeitsbereiche erstellt. Es werden Layer über die REST-API von GeoServer erstellt und publiziert. Jeder Layer hat dann auch die entsprechenden Stile. Es werden Layer gruppiert, weil man auf der Datenseite dann auch immer auch noch mehrere Layer haben kann. Gibt es da Datengruppenlayer? Äh, ich kann da vielleicht mal zeigen, wie das aussieht in der Vorschau. Es ist jedenfalls schon mal bunt, es hat Farben, es hat Umrisse. Das sieht nach einer erfolgreichen Publikation aus. Ob jetzt das Ganze dann wirklich so ist, wie es sein muss, das entscheiden nicht nur wir. Also für mich als Techniker sieht das sehr gut aus. Aber schlussendlich ist das dann eine Entscheidung äh, mit den Fachstellen zusammen, den Fachleuten. Die haben natürlich andere Ansprüche auch an die Kartografie, an die Layer, wie das Ganze daherkommt. Und deshalb äh, sind wir jetzt laufend äh, dieses Teils am äh, Anschauen, am visuell kontrollieren. Äh, die Fehler werden kategorisiert, äh, priorisiert und wenn, wenn es geht, bei uns schon eingegrenzt. Aber das passiert zusammen mit Camp2Camp, Camp, dass wir schauen, wo könnte das Problem liegen, was muss man machen und die Korrektur der Fehler schlussendlich ist dann bei Camp2Camp. Camp. Also die äh, machen diese Anpassungen in der Brit style und wir haben diese am nächsten Tag oder sobald es korrigiert ist bei uns auf dem System. Ich kann da ein paar Beispiele zeigen, äh, wie das aussieht. Wir haben hier zum Beispiel die Daten der amtlichen Vermessung. Das ist ein äh, Group Layer. Das sind mehrere WMS Layers. Links ist das Original. Rechts ist das Resultat. Das sieht für mich äh, im ersten Moment sehr gut aus. Wenn ich dem Fachkollegen zeige, sieht er natürlich, mh, da stimmt das noch nicht. Und äh, hier müssen wir wirklich jetzt hingehen und diese einzelnen Probleme adressieren. Im Falle der amtlichen Bemessung ist, das, ist der Genauigkeitsanspruch sicher höher als irgendwo sonst. Wir haben weniger schwerwiegende Sachen, die man sich überlegen muss, machen wir das oder nicht. Hier haben wir eine falsche Sortierung der Kategorien. Das kann man sich hier anschauen. Macht man das, macht man es nicht? Wann macht man es? Wir haben hier ganz fiese Fehlerchen. Da hat es irgendwo einen ganz kleinen Unterschied, den man fast nicht sieht. Ähm, da muss man wirklich genau hinschauen und äh, könnte vielleicht ein Nullwert sein, der nicht richtig dargestellt wird oder so. Äh, andere Sachen sind weniger schwerwiegend. Das sind wahrscheinlich die Komplexität von ArcGIS Pro ähm, erlaubt dann noch so Spaces, was dann wieder auf der anderen Seite nicht vorhanden ist. Was auch immer eine Herausforderung ist, sind die ähm, Abfrageausdrücke, das ist vor allem auch bei der Darstellung von Layers zum Beispiel. Hier haben wir einen Fall, wo Python verwendet wurde in ArcGIS Pro für diesen Abfrageausdruck. Das müssen wir auch anschauen, wollen wir das unterstützen oder ist das auch anders möglich. Also da ist immer auch das. Äh, das Credo, dass wenn man etwas schon ändern kann im LyriX und vereinfachen kann, dann macht man es dort. Also wir wollen dort nicht so weit gehen. Äh, der Status des Projektes ist, ist wie gesagt so, äh, die Pipeline, die steht, äh, ist noch nicht produktiv, das kommt gut. Die Verbesserungen von Lyrics 2 sind iterativ im Gange und die Haus Herausforderungen sind nicht technischer Art, sondern das sind Kompromisse zwischen äh, verschiedenen Ansprüchen zu finden. Das wird sicher schwierig werden, wann ist äh, ein Layer wirklich gut genug. Dann komme ich schon zum Fazit und zum Abschluss. Ähm ein Fazit ist sicher, die die Kompatibilität von LyriX und SLD, die ist da, die ist besser als erwartet. Man kann sehr viel abdecken, relativ gut und einfach. Und der Teufel liegt wie immer auch hier im Detail. Das haben Sie gesehen. Was sich auch sehr bewährt hat, ist dieser agile Prozess der Weiterentwicklung mit Camp2Camp. Wie Wolfgang schon gesagt hat, ist hier sicher eine größere Community nützlich und hilfreich. Ja, das, das wäre es dann. Also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit im Namen von Camp2Camp und äh, AGIS und freue mich auf zahlreiche Fragen zu diesem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, es sind auch einige Fragen eingetroffen, wir beginnen gerade mit der ersten Frage, war das Geostyler-Projekt bekannt bei Beginn der Entwicklung und ein lyrics Parser für Geostyler wäre sicher eine Option gewesen, beziehungsweise ist immer noch eine Option? Also die Frage kann ich äh, leider nur teilweise beantworten, also Geostylen ist bekannt. Jetzt in diesem Projekt haben wir auf die Library äh, Bridge Style aufgebaut, wie, wie im Vortrag erläutert. Das ist eine Library, die von äh, Geocut entwickelt wird und wir haben dann halt speziell die Punkte verbessert, um, um Lyrics besser interpretieren zu können. Die Bridge Styles äh, Library selber verwendet äh, das Geostyler Format als internes Format und ähm, was ich jetzt offen gesagt, was mir jetzt nicht abschließend klar ist, ist, wieso die die das Bridge-Style-Projekt von Geocat nicht in der Geostyler-Community ist. Aber das ist eine interessante Frage und ich frage gerne die Kollegen von Geocat dazu nach. Also vereinfacht gesagt, es hat zu tun mit Geostyler. Es verwendet das Format als Zwischenformat. Und äh, für mich jetzt die Open-Source-Community-Frage ist, ähm, werde ich gerne nochmal nachgehen mit, äh, mit den Kollegen von Geocat, wie gesagt. Ja, vielen Dank. Es ist eine weitere Frage eingetroffen und zwar, wie es mit dem Support zur Konvertierung von älteren MXD bzw. LIR-Files aussieht. Genau, also ähm, bei älteren Files, also von äh, ArcMap gibt es schon einige Tools. Es gibt äh, kommerzielle Tools, es gibt Open Source Tools. Äh, die Links dazu sind äh, in, am Anfang vom Vortrag haben wir dort eine Zusammenfassung gemacht. Das könnt ihr dann gerne noch in Ruhe anschauen. Also das ist eigentlich gut abgedeckt. Hier haben wir uns wirklich auf äh, ArcGIS Pro und das neue Format Lyrics konzentriert, weil es dort eben keine, ähm, ja, also wir haben keine Tools gefunden, oder die das abdecken. Deswegen geht hier wirklich ausdrücklich nur ums neue Format Lyrics. Fürs alte Format gibt es, wie gesagt, gibt bewährte Tools dann dafür. Ja, dann kommt gerade noch eine Frage zu einem anderen Tool, und zwar, die Frage steht, ist nach der Abgrenzung zum Konverter äh, von Northroad SLYR, wo es ja um die Konvertierung für Cookies geht, das Ziel ist, also der Quell ist dasselbe und das Ziel einmal GeoServer und beim anderen Cookies. Genau, also mein letzter Stand zu dem war, dass das jetzt ein Beispiel von einer Metierung ist für ArcMap. Uh, und das, das ähm, traditionelle Format und das aber noch nicht. Äh, also unser letzter Stand war, dass äh, es ist zwar geplant, dass es auch äh, mal ähm, das neue Format, also für ArcGIS Pro umsetzen wird, aber da gab es noch keine. Mein letzter Stand war, es gab noch keine Roadmap dafür, also kein konkreter Termin, wann es äh, das neue Format unterstützen würde. Ich kannte dieses Format auch noch nicht. Ist das äh, dokumentiert oder was ist der Vorteil von diesem Format? Ist das ein Archis Pro Only Format? Könnt du da noch was dazu, oder könnt jemand von euch was dazu sagen? Äh, das das Lyrix, ja, das ist äh, der Pro. Das ist der, der Nachfolger von von Lyric. Inhaltlich sehr ähnlich, also es deckt dieselben, dieselbe Komplexität ab, ist aber anders aufgebaut. Es ist, ähm, ja, das ist, ist wirklich Arcus Pro äh, proprietär, das ist so. Ähm, was, was, da, was es da zu sagen gibt noch, äh, es ist, hat, ist wirklich sehr viel drin, dass. Ähm, SLD nicht kann. Also ArcGIS hatte noch diesen, diese ganzen Maplex-Engines. Das war eine Zusatzerweiterung, das ist dann irgendwann ins, ist schon ins Lyr Format eingeflossen. Das hat man alles irgendwie mitgenommen und das hat das Ganze noch viel besser gemacht. Glücklicherweise wird das von den Benutzern nicht allzu viel gebraucht, aber es hat da wirklich Sachen drin, dass man, was, man, was man machen kann. Mit diesem Format, ähm, das dann wirklich zu viel ist. Aber glücklicherweise kann man das den Benutzern dann auch äh, sagen, dass sie die Komplexität gerade bei Wärmeslayer layer äh, äh, herabschrauben müssen. Das, das geht schon. Ja. Wir sind zwei. Danke vielmals. Es ist noch eine Frage eingetroffen, die nehmen wir noch kurz mit. Äh, Gibt es auch ein Command-Line-Tool oder ist das geplant? Ja, es gibt, gibt's Command Line Tool, also man kann die, die Library via Command Line Tool äh, anstoßen, das haben wir immer auch für, genau für diese Zwecke hinzugefügt und, und sonst halt das äh, als, als Rest Service kann man das verwenden, beides, beides ist, möglich. Gut, ja, vielen Dank ähm, für die beantwortenden Fragen, für den interessanten Vortrag.